Ja, hallo meine lieben freunde und zuseher schön dass ihr heute hier mit dabei seid bei diesem neuen thema 55 plus und ganzheitliche fitness ja manche werden mich denn schon vom kanal Gio Leben tv kennen wo es denn vorrangig darum geht eben Selbstverantwortlich seine Gesundheit voranzutreiben, entweder wieder gesund werden, so wie das bei mir vor vielen Jahren war, oder eben auch fit zu bleiben und quasi die sogenannte Lehrmeinung einfach mal auszutricksen, die da dann doch meistens lautet: Naja, sie sind halt in einem gewissen Alter und wenn man so alt ist wie sie. Dann ist es ganz normal, dass die Schulter weh tut, dass man immer schlechter sieht, dass die Gelenke schmerzen oder was auch immer. Das sind dann die sogenannten Degenerationserscheinungen. Das habe ich mir vom Arzt damals unter 50 schon anhören dürfen, wo es geheißen hat: naja, sie sind halt in einem gewissen Alter, da fängt das dann an. Und das ist mit Sicherheit über 10 jahren her und damals habe ich mir gesagt naja das muss es jetzt auch nicht sein es ist noch ein burnout vorangegangen wo ich einfach auch erfahrungen machen durfte oder musste je nachdem wie man das sieht dass ich gemerkt habe, ja, die Schulmedizin, ich möchte nicht über die Schulmedizin schimpfen. Da soll sich ein jeder seinen eigenen Reim draus machen. Hat sicherlich auch große, große Vorteile, vor allem in der Notfallmedizin. Doch da musste ich einfach auch feststellen, dass Ärzte in meinem Leben immer wieder auch nichts anderes hatten, als wie mich von einem Facharzt zum nächsten zu schicken und geändert hat sich im Endeffekt dann wiederum nichts. Ja, so war das damals bei diesem Burnout auch und da habe ich dann gesagt: Okay, ich kümmere mich jetzt um meine Gesundheit einfach mal selbst und war dann extrem erstaunt, wie ich gemerkt habe: Ich bin nicht alleine mit diesen Gedanken. Ich war nicht alleine. Ein Blick auf die Suchmaschinen. Damals war Google noch nicht das geflügelte Wort für Suchmaschine. Damals waren es noch Suchmaschinen. Und ich bin wirklich dann auf Seiten gestoßen und auch auf Videos, wo ich mir gemerkt habe, wow, ich bin wie gesagt nicht alleine, es gibt schon einige Vorreiter, die sich hier einfach sehr, sehr intensiv mit alternativen Heilmethoden bzw. einfach anderen Dingen beschäftigt haben, als es halt eben auch rein schulmedizinisch vorgegeben ist. Ja, so bin ich einfach dann in die Richtung gekommen, wo ich gemerkt habe, wow, Selbstverantwortung in meinem Leben bringt mich extrem weiter. Ich habe mich dann auch aus diesem Burnout selbst rausgebracht, muss ich auch sagen. Und damals war ein großes, großes Vertrauen in das, was hier passiert, einfach mal extrem wichtig. Denn man muss sich schon vorstellen, ich war nicht nur so ein bisschen vom Burnout geprägt, naja, ich habe nicht mehr so viel Lust zum Arbeiten, sondern ich habe mich drei Monate als Selbstständiger mal selbst aus dem Verkehr gezogen und ich war körperlich nicht fit, sagen wir es mal so. Ich war damals vorher Ausdauersportler, Triathlon, Marathon etc. und dann war ich so drauf, dass ich, wenn ich 100, 150 Meter gegangen bin und da ist ein bisschen bergauf gegangen, dann bin ich ins Schnaufen gekommen und mir war schwindelig und ich hatte einfach keine keine keine fitness und das hat sich nicht mehr gut angefühlt und in dieses vertrauen bin ich reingegangen wenn ich jetzt weiter recherchiere weiterschaue, wie ich meine fitness meine gesundheit selbst einfach auf andere art und weise einfach auch vorantreiben kann oder verbessern kann dann ist es unglaublich wichtig und das ist einfach dann über Ernährung gegangen ich habe dann angefangen meine Ernährung extrem umzustellen von sowieso alles Esser ja alles Esser klingt so ein bisschen normal aber alles essen heutzutage, man muss sich vorstellen, die Nahrung ist zu so 80, 90 Prozent in den Supermärkten denaturiert. Da ist überhaupt nichts Lebendiges mehr drin, da ist schon überhaupt nichts Natürliches mehr drinnen, wenn man sie wirklich vorstellt. Joghurt wird mit Sägespinnen teilweise hergestellt und so weiter und so fort. Also Aromastoffe, Geschmacksverstärker. Das ist die normale Nahrung, die wir heutzutage haben. Und ich habe sie extrem umgestellt von. Wie gesagt, eh alles essen auf vegan und ich habe mich mit Ernährung beschäftigt, das mit der Bewegung war sowieso schon, aber da musste ich einfach extrem zurückschrauben. Ich habe mich mit Nahrungsergänzungen beschäftigt, was gibt es mit Vitaminen, mit Vitalstoffen, mit Spurenelementen und auch mit gewissen Mitteln, die es vor vielen Jahren schon mal gab. Die aber in der versenkung verschwunden sind all diese dinge und natürlich eben als Diplom, Psycho coach berater ist natürlich auch eins meiner wichtigsten dinge die mentale die psychische gesundheit spiritualität und so weiter das sind so die pfeiler die ich einfach entweder sowieso verstärkt habe oder neu aufgebaut habe, neu umgestellt habe. Und so ist es mir einfach peu à peu, Schritt für Schritt gelungen, aus diesem Burnout, aus diesem körperlichen Burnout einfach wieder rauszukommen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich da wirklich das erste Mal so, ich sag mal so nach zweieinhalb Monaten Aufenthalt in Kärnten, ich habe mich da zurückgezogen, hatte Glück hier, mich zurückziehen zu können, ich nach zwei, zweieinhalb Monaten das erste Mal meine Laufdress angezogen habe und mir gesagt habe, Wow, das Wetter ist so schön. Ich ziehe mir zumindest mal die Laufdress an und gehe dann mal so in den Wald hinein und da bin ich reingegangen und dann habe ich ganz Schritt für Schritt angefangen zu laufen und habe gemerkt, es wird, es geht besser und so bin ich dann immerhin drei, vier, fünf Kilometer Eben läuferisch unterwegs gewesen und da habe ich gemerkt, wow, jetzt geht's wieder bergauf. Ich bin jetzt wieder sozusagen aus dem tiefen Tal heraus. Ja, meine Freunde, das ist so meine Motivation, mein Motor. Vor allem dann auch zusätzlich euch Menschen zu inspirieren, hier zu sehen. Wow ich kann ganz viel selbst tun ich kann ganz viel selbst machen wie gesagt ich möchte hier niemanden anstiften die schulmedizin außen vor zu lassen das muss ein jeder für sich einfach abwägen es ist nur ganz wichtig hier ganz viel selbstverantwortung mit in sein leben zu bringen und zu schauen ich kann einfach unglaublich viel selbst machen nicht auf der anderen seite so wie es viele menschen einfach leider auch machen was so der normalzustand eben ist ungesund leben, denaturierte Nahrungsmittel zu sich zu nehmen und das in der Regel und nicht in der Ausnahme, sich wenig zu bewegen, viel im Büro herumzusitzen oder am Arbeitsplatz zu sein, keine bewusste Bewegung, schon gar keine mentales Training, kaum Spiritualität, also sich auch mit den mentalen Dingen zu beschäftigen. Und dann halt naja jetzt bin ich krank jetzt gehe ich wieder zum arzt der wird schon richten das ist so diese einstellung mit der ich auch groß geworden bin in die ich hineingewachsen hineinkonditioniert wurde der onkel doktor wird es dann schon richten so geht es uns so sind wir einfach hauptsächlich konditioniert und dass wir hier einfach selbst sehr sehr viel machen können das ist die botschaft die ich hier einfach auch vermitteln möchte. Ja, in dem Sinne, ich freue mich, wenn ihr mir folgt und meinen Kanal hier abonniert und dabei bleibt fit, gesund, mental, körperlich und natürlich übergeordnet. Die Schöpfung hat uns dieses Ganze hier beschert. In dem Sinne, alles, alles Liebe, euer Geo.